Willkommen zu einer neuen Folge hier in Monaco. Den nächsten Rennen schön. Auch warum hat es mir Ultrasofts gegeben? Das hole ich doch gar nicht. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier in Monaco und ja, mal schauen, was hier rausspringen. Quali, ich habe keine ja. Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es für dich aussieht. Ja, ist es ist okay. immer eine Strecke, wo ich nie hier, wo ich was eigentlich nie was schaffe. Ich baue mir jetzt ein bisschen ein Setup zusammen. habe da schon wegen rumgetestet, was so gehen könnte. Ich habe noch ein Setup spielen. aus meiner Karriere. Ich frage nur mal, wissen wie sich das unterscheidet. Okay. So, dann hier, dann gucken wir uns mal einfach mal alles durch, weil ich habe gerade wegen getestet und das Auto, das war wie ein Brett, das will ich aber nicht mit dem stür mit der Vorscheinstellung. Wir nehmen die Änderungen vor, die du Ah, hier, hast. hier, hier, hier. Ich brauche hier Lenkempfindlichkeit. Alles fertig. Stimmt, also, das nicht Alter, ja. ja, letztes Rennen Monat, äh, Mexiko. Platz 2 und 4, eigentlich Platz 1 und 4, aber dann kam halt der Disconnect dazwischen von mir. Und ich konnte auch nicht rejoinen. Ich, wir haben es eben versucht, da, wie es bei mir geht. Es klappt immer noch nicht und naja, ich muss einfach die Hoffnung haben, dass es nicht disconnected Ja. Mein Lenkrad hat sich umgestellt. Oh Mann, ich hoffe, der fährt jetzt nicht zu so schnell die Runde. Du sollst das hier fahren. So, warte. So. So, jetzt fährt sich alles wieder so wie gewollt. Zum Glück bin ich hier ganz gut unterwegs. Hast du mal geschaut, wie das Wetter wird? Ja, alles trocken. Ach, zum Glück. Ich bin nämlich aus meiner Karriere nicht auf das Rennen mit Sauber im kompletten Interwetter gefahren, was aber eigentlich stark Starkregen war laut dem Spiel. Und es war kein angenehmes Rennen aber ein cooles Rennen und ein trockenes Rennen ist hier recht angenehm, muss man sagen oh, ich bin hin und her gerissen, soll ich 7er Ballast riskieren oder einfach den sicheren 6er nehmen? <lacht> ich fahr mit 8er ich nehme den 7er ein bisschen Risiko muss sein also ich fand den Achter... wenn ich kaputt gehe, dann gehe ich kaputt Monaco also ich fand den also, ich fand den in meiner Karriere super, ähm, den 8 aber man muss aufpassen, aus der letzten Kurve heraus. Da steht das Auto sehr, sehr gerne äh, quer. Genauso wie es gerade quer schon weil ich total auf dem Körper war. Wie gesagt, ich habe eh keine Hoffnungen. Wenn ich das Qualifying überlebe, bin ich schon happy, also wenn ich es nicht irgendwo in die Wand schmeiß. Das wäre nämlich ein großer Fortschritt für mich, habe ich noch nie geschafft in Monaco. <lacht> da kann der Fade halt einfach nicht fahren. Gebe ich auch zu. So. Ja, wenn ich die Zeit von Kimi Raikön schon sehe, dann weiß ich, dass 4 Sekunden schneller ist, weil die schnellste Zeit, die ich jemals hier gefahren bin. Und das auf Ultras. Gute Bin gespannt, wie sich das Auto fahren lässt. Ich habe auf höchste Lenkempfindlichkeit gestellt. Ja, so will ich das Auto. Oh Gott, aber das Heck ist auch ein bisschen zu lenkempfindlich wird ein Spaß hier, schade. Zweiter Schnittsektor und dann abgekürzt. Das Wichtigste ist, dass es für mich im dritten Sektor relativ stabil ist. Das, da ist, das ist sehr instabil mit dem Haas, es war mit dem Sauber deutlich angenehmer. Okay. Der, ha ha Der Sauber ist auch ein Brett. kon lasse ich kurz passieren. Ja, jetzt kann ich reingehen, jetzt habe ich sogar auf beiden Seiten Schaden. Ja, Claire lasse ich auch durch, so. Jetzt kommt die Schlüsselpassage, lässt sie sich fahren? Ja. So wie ich es ungefähr haben. Hopp! Oh! Ich habe nichts gesagt. Was hast du gemacht? Ich habe beide Räder abgehakt in der Outlab. Ich habe gerade gesagt, es lässt sich genauso steuern, wie ich will. Und dann kriegt es untersteuern und weg. In der Outfit bauen oh noch. <lacht> Leute, ich hab doch gesagt, ich überlebe hier nicht lange, aber dass ich so schnell raus bin, hätte ich nicht gedacht. Da hast du nicht mal eine Zeit gesetzt. Ich bin auch nicht, hab noch nicht mal eine Runde begonnen. Aber weißt du, was es witzig ist? Es gab eine Rohrverstopfung und es hat Danny Ricard und Max Verstappen erwischt. Sind die raus? Oder was? Die ja, die sind raus, die beiden. Ja, Verstappen hat aber, glaube ich, noch keine Zeit, oder? Doch, die hatten beide eine Zeit, aber. Boah, Leck. Das war's für die beiden Red Bulls. <lacht> Und das war's auch für mich sehr schön. Also mit vorne konnte ich, denke ich, nicht mitgehen, aber... Was für fahren die denn da? die 8 fährt zum Beispiel Ocon, 11.6. Seins... Könnte ich kriegen. Okon. Hm. Ja, Okon soll ich auch kriegen. Also so, ich denke mal so, gerade so bei den Top-Teams werde ich sein. Direkt dahinter. So. Mhm. Die müssen nichts reparieren, das dauert nicht, oder? Nö, nee, das dauert nicht. Oh Mann, aber ich es nicht. Ich... Also, das ist wirklich ein neuer Rekord für mich, der ich noch nicht mal eine Runde anfange. Ich war mir nicht relativ sicher, dass mein Setup gut sein sollte. Und nein, nein. Ich habe zweimal die Mauer. Ich habe zweimal die Mauer berührt. Beide Mal habe ich eine Seite zu einer Seite beschädigt. Ich habe auch zweimal die Mauer berührt. Bloß bei meinen Mauerberührungen ist jeweils ein Rad abgeflogen. Ja nee, so. Da habe ich schon aufgepasst. Lewis Hamilton fährt hier seine erste Runde. Die sahen nicht gerade stark aus, die auf Ultrasofts. Hast du es Bottas gefahren da vorne? Ui, hamilton nur ja, 12 12, verzeiht. Bottas ist hier eine 10-6 gefahren. Ja, nee, das kriege ich, nicht. Das krieg ich nicht hin. Interessanterweise. Oh, warte, ich schau mal, ich glaube, er ist sogar... Ja, er ist auf Hyper gefahren. Ja, ich Hyper. Weiß. Hyper. Aber nee, das kriege ich nicht hin. Aber wie viel schneller ist der Hase als der Sauber, weißt du das? Ähm, circa eine Sekunde. Ah ja, doch, dann können es vielleicht sogar reichen. Du bist sogar gerade P16, du bist raus aktuell hinter den beiden Red Bulls. Schau mal auf meine Zeit. Mhm, ist eine ne ungültige 13 13:7. Also ich habe mich da rechts links dasselbe. Ich bin, schau mal da rechts ans Grüne angeheckt und links ans Rote als es genau wissen willst nein Funfact dann ran, ne? wenn du dich sogar aufzustellen willst, hätte ich sogar noch Zeit fürs Rennen ich hätte aber keinen Speicherplatz mehr auf meiner Festplatte ja, das Quali hat ja jetzt noch nicht so viel Platz bisher ne, es wird nicht mehr reichen fürs Rennen Ist das Hamilton hinter dir oder Bottas? Ich weiß es nicht, ich habe auch nicht hingeguckt. Ich schau mal, das ist Hamilton. Oh, einen leichten Schaden. Hülkenberg, Hülkenberg ist, ist... Platz 3 sogar aktuell. Das ist Hamilton. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Ich bin mal gespannt, was jetzt in der ersten Zeit sitzt. Ich habe halt auch einen Schaden mir geholt in der Runde. Ja, Ja, 10, die 0, sieht 0. nicht gut aus, 11-8. Bist nahezu zeitgleich mit Ocon. Aber du hast beide oh. der Red Bulls hinter dir, das ist auch ein Vorteil für dich. Also sagen wir es wo du bist eigentlich weiter, wenn man so schaut. Zwei Williams sind hinten die raus sind, ich bin raus. Ähm, dann ist halt noch Ericsson weit weg und Brandon Hartley. Und die beiden Red Bulls sind auch noch hinter dir. Die kaputten. Ich war gerade schon am ersten Sektor 14. Jetzt habe ich wieder was verloren. Perfekt. Ui. Ah, <lacht> Minimal zu früh eingelenkt. Alles in Ordnung? Wir, ob es ja, das war doch ein schnelles Quali für uns. Ja. Kannst du nicht hören, ob du noch ein bisschen Speicherplatz frei machen kannst? Ich muss mal schauen. Weil das Monaco-Rennen wird halt ein bisschen länger dauern, wahrscheinlich. Hm. Also, ich habe noch. 50 Minuten, ich ich mal. 53 Minuten. So. Ja. Irgendwelche Überraschungen? Nico Hülkenberg startet von P3. Achso, nee, ist ja nur für Q1 zu sagen. Ja. Wir werden nie erfahren, was sie danach geschafft haben. Meine Zeit hat für plus 15 gereicht. Sie wäre aber in Realität P10 gewesen, P9. Ja, aber ähm, Da war auch mehr drin, da war ja ein Schaden in der Runde und ich muss mich jetzt auch erstmal drauf einfahren. Ja Leute, wir und? sehen uns dann im Rennen, denke ich mal. ciao.